In diesen Minuten fahren sie allmählich runter und in gut einer Stunde ist es dann soweit. Dann werden die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Eine energiepolitische Zäsur nach mehr als 60 Jahren endet damit das Zeitalter der Atomenergie hierzulande. Auch wenn das Thema durch den Rückbau oder die Frage der Atommülllagerung uns natürlich künftig weiter beschäftigen wird. Bis zuletzt bleibt dieser Ausstieg umstritten. Genauso war es jahrzehntelang aber auch die Atomenergie selbst gewesen. Wie dieser historische Tag an den drei letzten AKW-Standorten begangen wurde, das berichten unsere Reporter von den jeweiligen Meilern: Von Elmsland im niedersächsischen Lingen, von Isar 2 im niederbayerischen Essenbach und wir beginnen mit Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg. Die Freude groß bei denen, die heute vor dem Atomkraftwerk in Neckar-Westheim das Abschalten feiern. Abschalten! Wir haben Sekt mitgebracht, wir stoßen jetzt drauf an. Das bringt mir persönlich Erleichterung. Und Dass es jetzt soweit ist, ich war relativ gerührt. Doch auch wenn Neckar-Westheim 2 heute vom Netz geht, aus Sicht der Aktivisten ist noch viel zu tun. Denn die Radioaktivität die lässt sich nicht abschalten. Die ist jetzt noch im Reaktorkern für viele Jahre. Und vor allen Dingen hinter uns in dem Kastorlager, den beiden Tunnelröhren, stehen dann ca. 120 Kastore mit hochradioaktiver Müll. Die Frage, wo dieser Müll künftig gelagert werden soll, treibt die kleine Gemeinde um. Der Müll wird uns noch lange Jahre begleiten, auch die Zwischenlagergenehmigungen laufen aus. Das wird schon noch viele Konflikte mit sich bringen. Auch nach dem Aus Neckar Westheim ist sein Atomkraftwerk noch lange nicht los.